Das erste Berufswoden in Heidelberg war gegen Ulrich Top, das habe ich notiert. 1973 äh, und da gab es eine große Demo in Heidelberg. war doch vor 70 schon. Das war 1973, ich habe nachgelesen, bei mir unter der Broschüre. 1973, äh, die erste Demo in Heidelberg gegen Berufswoden, da waren weit über Tausende in, der, in der, das ist, kann man sich kaum mehr vorstellen, die Leute sind damals ja. noch zu ja. Tausenden auf den, den Straßgang gegen Berufsverbot. Auch Leute, die nichts mit der PH zu tun hatten. Ja. Ja. Ja. Auch Bevölkerung. Ja. Ja. Wir haben am Bismarckplatz nach dem Berufsverbot gegen Wolfgang Mohl, was das erste war, fünf Tage lang Stände ja. abgebaut. Da wurden Flugblätter verteilt, informiert, Dokumentation, was da passiert ist, und die Leute waren. Die Mehrheit gegen sowas. Fünf Tage lang haben wir am Bismarckplatz eine Mahnwahl gemacht gegen Berufsverbot so und es war ein sehr großes Interesse. Und die Bevölkerung war sehr dagegen. Mhm. Aber das hat alles nicht gereicht, um es zu weit zu